It's me! Mario in the game, you probably know my name, and so we start. Der Alte. Das war's, das war's, das war's! Gib gar... Mann! Ey! Leute! Oh, Mann das war's, ja verkackt. Ich hab einfach verkackt. Weil ich zu so schnell war. Die können das doch mal neu machen. Wahrscheinlich saßen die Entwickler da. Ja, das finden find wir jetzt gut. Das ist doch nicht wahr! Nö. Nö. Nein. Nein. Nein. Ey, das ist unfair! Das ist unfair! Das ist unfair! Das ist Betrug! Das ist unfair! Das ist unfair! Mann! Helden sind so böse auch. Ey du Huhn Vier Kaps gespielt. Das ging jetzt eine Stunde. 30, vier, vier Kaps. Ja Leute, also das ist doch das Ende des Livestreams. Ich fand es sehr entspannt, ähm, zu streamen heute mit euch. Mit Smartcard. Ich fand es sehr entspannt. haben mir sehr Spaß gemacht. Jetzt auf die Ausraster. Wer weiß, eventuell... komme ich morgen nochmal online. Am Dienstag. Den 14. glaube ich. Da war mein Kollege auf Geburtstag. Naja. Leute, das war's. Von diesem Livestream, ja? In diesem Livestream auf meinem Kanal, wir haben mein Auto freigeschaltet. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben da. Ein Abo und ein Like.